Jo Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Viola-Video. In der letzten Folge haben wir Sybil kennengelernt, die gute alte Magierin, und heute begeben wir uns auf dem Friedhof. Ich würde mich über ein Like sehr freuen, abonniert den Kanal jetzt und schreibt was in den Kommentaren. Ich heiße Ich habe immer noch kein Intro. Graves äh, of the Queen. Am Friedhof. Wir können auch hier zum Wäschfeier, aber. Ach guck mal, hier unten ist zum Beispiel auch eine persönliche Quest, glaube ich. Also was sind die persönlichen Questen? Ich glaube, wir machen jetzt erstmal die persönliche Quest, bevor wir in der Story weiter spielen. Fangen wir an mit der von Nico. Äh, nico Hatzen Person. Äh, <lacht> it's fun to go back home after so long. Are we really going to see your parents? Yeah, of course, it will be great. In my world, people only meet another's parents if they're involved. As friends? No. That's silly. Where are we headed? <laughs> we need to use the uh, capricho of the woods to travel to my parents' place. The capiris, capirico? You know how that goes? Sure. Ba-ba-ba-wait. Boop-ba-ba-boop. <lacht> Maybe should come back once I remember. Interessant. I end up at one of these stages whenever I play the preludes pre of travel. If I want to leave the area, I should play the song again. Ah, I see. Also war das alles nur ein Bait? Wir können noch gar nicht nach Nikos Hause gehen. Das also spielen wir direkt wieder das Lied. What the fuck? Was passiert hier gerade? Ihr könnt auf jeden Fall nicht spielen, aber irgendwie glitscht die Grafik hier ein klein wenig raus gerade. What the fuck? Ähm, Songbooks Okay, das ist gerade ein interessanter Grafikbug. Den werden wir auf jeden Fall auch zu so den Developer schicken, damit sie das fixen können. Ich hoffe, das ist nicht so reingezoomt, nachdem wir gereist sind. Denken wir, es wird alles resetten. Okay, mal gucken, ob wir hier was machen können. äh uh, scheinbar nicht Die neue option uh, you've been staring at me for a while cats something that matters uh no bnu no, uh everything sweet Wait, right, let me know if you're ready to speak <laughs> ich weiß auch nicht so ganz was ich hier tun soll habe ich irgendwo ähm um, ein quest menü inventar Nee, scheinbar nicht. keine Ahnung, was das mit den ganzen Quests jetzt auf sich hat. Mal gucken, ob wir diesmal ein Lied spielen können. Oder was wieder rausglitscht. Okay, diesmal geht alles ganz normal. So, fehlerfrei das Lied gespielt. Mal gucken, ob mein twitch auch richtig gestartet ist. Ja, yep, sieht gut aus. Perfekt. Also gehen wir doch weiter Richtung Friedhof. Wir lernen das Lied bestimmt später erst, was wir brauchen. Uh, this place brings back bad memories. So we really have to go through here? Unfortunately, yes, it's the fastest way, eh, the fastest road to Castle Cordia. Past the grave through the lake and waterfalls And then we reach the castle grounds I really don't want to be here It makes all of us I think For sure Come on team, let's smile and bust on through Smile like chain cheese Cheese? Oh my god I don't think Cheese Cheese? Cheese Shall we go? <laughs> So, hier ist jetzt eine Höhle, die wir ähm, erforschen können, aber das machen wir ein anderes Mal. Jetzt erstmal hier oben einmal lang. Die Höhen kümmern, kümmern wir uns vom nächsten Mal. Und die Dinge aktivieren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier kämpfen. So, hier schön zwei von den Eisfickern und von so Lizard haben wir jetzt voll als also glaube ich wir können einfach den weg und die anderen gleich abfackeln Was schön blowbeat ich meine wir müssen den gar nicht abfackeln den ist schon so schwach den können wir einfach verprügeln let's go ich muss ein klein wenig mana die blowbeat fähigkeit ist auf jeden fall sehr stark lohnt sich diesmal und aber hier einmal machen lobt und dann kommen die anderen damit um einfach also normalen angriffen im weg aus attacken wir versuchen auch was die machen noch 13 Damage holy shit oh wow, und die wir uns richtig verprügeln wir machen mehr oder weiß ich, okay? Die Würfel sind stark Gut zu wissen, das merken wir uns. Wir können die wohl vielleicht doch mit dem Wasserangriff töten? Hier werden wir nicht rauskommen, wenn wir durch die Höhle gegangen wären. We have a problem, Fenris. Huh? Last time we talked about you didn't want to join the night. Oh yeah, I'm not a night nightlight type. Was, you a dog? No, I. Was, I love dogs. No problem mit dogs at all. Can we discuss this later? Oder oh, ist auch, auch irgendwas im Busch? Unser vierbeinigen Kumpel. Nein! Ah! So näher Oh mein Gott. Sie tot? Sind nicht tot. Es, man kann hier unten einfach lang. What the fuck? Ich fuck? mal kurz ein Stück zurück. Vielleicht ist hier irgendwas. Hier nein. Ah, ich weiß was das für ein Ort ist. Da kommen wir nicht an der Kanone vorbei. Also den Weg können wir nur abgeben, wenn wir zum nächsten Mal durch die Tür gehen. Was wir uns später auf jeden Fall aufgewacht haben. So Windzauber Direct Lowbeat, Get Wir machen die Attacke man vielleicht alle an. Kosten nur CP, also keine Mana. Die Attacke wird später so nützlich sein, Leute. Das sag ich euch. Level Up bekommen. Unser Doggo-Freund auch. Und unser Katzenfreund natürlich auch. Unser Ketto-Freund. Und natürlich unser Burp. Alle Ringe Level ab Außer der Magier. Die Magierin. Hier unten ist auch sicher was. ist noch eine tier und oh nein, wir haben gesagt, wir gehen erstmal nicht in Türen rein. Die Tür kümmern, kümmern wir uns später. Außer wir herausfinden, dass die Türen quasi der Weg ist, den wir gehen müssen. So, hier sind wieder ganz viele Gegner. Aber warte mal. Ach, wir haben nicht genug CP. Ich möchte gehen mal wissen, was Legend of Harpy für eine Attacke ist, was sie kann. Müssen wir erst mal ein bisschen getroffen werden, was nicht so vorkommt, weil wir brutal stark sind. Kappa, Und Stück Wasser trinken. Wow, wir haben den einen gewonnen. Schottet einfach. Ich mache jetzt aber normale Attacken, wenn ich trinke. Ich habe genug Zeit zum Trinken und kann ich einfach weiter spielen. vorher schon recht stark geworden schlecht Wandschwung. fuck gold ganz viel gold ich hoffe es später noch ein paar andere Sachen zum kaufen gibt meine Flasche noch was abstellen. So. Noch ein Eiskumpel. Ich hätte mal nach oben bleiben sollen. <lacht> haben wir so eine riesige die ich eigentlich ähm, weglassen wollte. Aber hey, wir sind runtergerutscht, Pech gehabt. Blocknet, mach ihn tot, sehr gut gemacht. Nico, ach, er vergessen, dass er den Schaden macht. Scheiße, Der war total schwach. Man muss einfach ein paar Level-ups bekommen, denke ich. Jetzt später auch stär stärkere normale Angriffe haben. Ach komm, hier gehen wir runter. Das sieht irgendwie wichtig aus. Das sieht irgendwie sehr wichtig aus. Vielleicht gehst du im falschen Loch rein. man schotten wir? <lacht> Lowbeats Und Schatz den wahrscheinlich Nice, wir haben nicht einen Schlag abgekommen Wenn haben wir wieder so einen Gem gedroppt bekommen haben, bekommen haben Was so ein Fick? Meine Sprache.exe hat kurz versagt Oh shit Wer ja, meint, da müssen wir jetzt hier wohl das Lied spielen, wenn wir hier nicht anders weiterkommen. Songbook Oh, falsche Taste Oh, jetzt fängt das wieder an, man ich muss mich konzentrieren Nicht tausendmal das falsche Knopf drücken Ich glaube drunter zum Controller, aber ist das, das fliege ich noch auch nicht Irgendwann werde ich die ganzen Lieder auswendig können, Leute. Keine Sorge. Ich dauert noch eine Weile. Okay, hier ist wieder der Ausgang. Kann hier direkt weitergehen. Die mir so einen kleinen Detour gemacht haben. Halt! Homgildi Deutsch Hmm Are we going the wrong way? The graves Isabellas we buried her here oh my god we buried her here. It was the last thing the MAGES did together as a group. It's okay, do you want to stay here for a while? I I don't want to hold up the group. We don't mind we wait together. White Viola? um, You guys can stay, I will scout ahead for a while. Oh, alright. Don't run off. Right? <laughs> yeah, the arme Viola. Uff, <laughs> more of these. I don't want to see these things. I hate Graveyards. Whoa! Oh! Oh dear! <laughs> that fun. My apologies. I didn't didn't realize someone was here. May I join you? Uh, sure. Are you here to pay respects as well? No, just passing through. Of course. Is that why you're here to pay respects? I live here. This is the village of my tribe. In a man manner of speaking. What's the matter? You're not secretly a ghost, are you? <laughs> no, yeah, not that I'm aware. But if the entire tribe lives here, then this would be the final resting place. Very accurate of you. I... Sorry. No need. So who have you lost, huh? I've lost my father, my mother, my dear brother and sister. It's been a long time, I'm the last of my kind. All have left now is my son. But how did you know? Generally people in graveyard pass away, not true. <laughs> wow. <laughs> my, my mom. Two months ago. I'm sorry. Do you miss her? I wish I didn't. I'm trying to be more like her to play violin the way she used to. I'm sort of getting the hang of it, but it doesn't sound like her. Isn't that great? Huh? I know it's hard to let go. It takes time, but you know, seeing the child grown into a, into their own person—that's what every every every parent wants to see. But she won't. Uh, she won't be able to. She would have wanted to. Who are you? I'm Sharon. It's wonderful to meet you, Weilinger. My son told me all about you. You're not quite as menacing as he made you out to be. What? Biota. We're ready to leave. Yes, yes, quite ready. Thank you. Wow, my friends already. You're really good at that, way. I uh, I suppose. Leaving so leaving so soon? Yeah, this has been awkward. That coming with? we could always uh, always use another animal. I don't think my son would like that. Let's go, guys. Oh, all right. And so Sohn hat ihn also über über Viola erzählt. I run along now, viol Violin Girl. In private never meet again. Das klang schon ein wenig böse. Das ist nie wieder treffen. Wir hey, direkt weiter zum Wasserfall. Ich will immer auf diese Dinger springen, aber das ist einfach Deko. <lacht> We made it. We are getting closer to the castle core. Yeah. All we have to do now is pass through this waterfall. Oh, if that's all, doesn't shine waterfall in our way. No biggie. A cousin will get you nowhere. Neither will this waterfall. <laughs> Come on gang, be nice. Aren't we always? anyway. There's a song that has the ability to split waterfalls. It calls the waterfalls but Wasserfile. Ooh, do you remember how it goes? No, no need. The slate holds the song's transcription. That's the slate. The one with only half of a song on it. What did I just say about Oh! Oh no! I don't suppose anybody else knows the song. Don't look at me. Nope. Woohoo! Me neither. That's that's okay, no need to panic. It looks as well. I hope there's more than one of these. Who in the world? Uh, Who in the world broke this thing? That was a story ding aber was. Scheiße nicht. Was war hier uns doch bestimmt irgendwas? Oh nein! <laughs> Wir sind gestorben, Leute. Das ist geil, dass man in Wasser fallen kann. Also, das erste Mal, dass man in das Spiel irgendwo runterfallen kann, komplett. Ich hoffe, Viola bekommt die nächste Level ab, damit ihre Mana sich auffüllt. Wir werden aber natürlich weiterhin Blowbeat benutzen. Er das sich sterben? Yep auch dies oh mein gott überhaupt so schwach einfach nicht genug power ich hätte gehofft dass er momo angreift damit momo seine Fähigkeit gleich auch benutzen kann oder wir wenigstens lesen können was die Fähigkeit äh, tun machen und machen kann oder machen alter was man könnte es hier theoretisch einfach ja, den ich noch überspringen aber wir wollen natürlich die xp haben deswegen äh, nehmen wir den mit was eine interessante äh, information für den speedrun später eventuell weiter wolfie spielt woonscape überrascht <lacht> das wolfie in moonscape spieler ist ich bin mit woundscape nie warm geworden ich ich habe das zwar mal gespielt aber da war ich noch ziemlich jung und ich habe das nicht so ganz verstanden und ich bin irgendwie nie dazu gekommen das nochmal zu spielen deswegen bin ich ein äh, Runescape Noob für immer geblieben vielleicht werde ich Runescape irgendwann nochmal mal anspielen aber es ist sogar ein Runescape 2 geplant oder sowas bin noch nicht sicher wenn irgendwann ein neuen Runescape Teil rauskommt, werde ich das vielleicht antesten hier okay, unser Vogelfreund dann Level abbekommen. sehr schön Und irgendwas... was? Oh nein! Oh doch! Ach schon, wir fallen wieder ins Wasser. <lacht> ähm. Ja, warte mal. Ist grad kein Gegner, der schwach gegen Wind ist. Oh wow, die sind immun gegen Low die Dinger da hinten. sie sich umbringen können, den kann ähm, Nico umbringen. Eine Wasserattacke. noch nicht herausgefunden, gegen was diese blauen Dinger da schwach sind, die Seraphs-Spikes. Ähm, testen wir mal mit. Naturattacken. Jetzt hat zwar gut Schaden gemacht, aber war es jetzt effektiv? Ich weiß es gar nicht. Jetzt wäre Windattacken. Nein, Windattacken ist auch nur normaler Schaden. Was oh, reicht fürs erste? 2020 XP, holy shit. Das ist schon eine Menge. Ah und hier Nico hat eine neue Fähigkeit gelernt Und sie auch Spitfire Ich Spitfire ist eine AOE Feuerattacke Die Attacke von Nico kann ich noch gar nicht Aber das ist alles nur für ein Miracle, ich glaube es nicht Eine Wiederbelebungspotion. Und schweigen die so nice, uh, nice Weather we're having, indeed. Nice day today, yes, it, yes it is. Are you alright? You're looking a little worried. ich Ich weiß nicht, ich hab so schnell weggedrückt. Yes, fine, absolutely fine. Okay, der Vogel benimmt sich merkwürdig. Wir gehen kämpfen. und er Sprung kommen wir hoch. 1, 2, 3, Yep. Oh, da oben ist nämlich noch irgendwas natürlich ähm, entdecken. Warte mal. So, wir wissen, dass die e attacke von Vio Fiona, äh, Viola gar nichts bringt. Also. Aber die, die Typen einfach einzeln weg. Wir trotzdem testen, wie es mit Feuerattacken ist. Wenn Flame denke aber eher nicht. Wow. Interessant. Das hat nicht sehr viel Schaden gemacht. Oh, auch aoe Das ist sehr geil. Das ist sehr nice. Ist auch ein sehr langer Angriff. Wow, die Animation war eigentlich ein bisschen willig. Ach, guck mal, die, der hat Verbrennung erlitten wegen... In der attacke von unserer Feuermagier magier haben wir glaube ich einfach tot oder überlebt ein haben wir ja noch und muss niesen Ah, <lacht> sorry leute jetzt schön hier hoch gucken was hier oben abgeht ah, Sprung. ups 1 2 und 3 Das ist ein Tool. Aber ja, man kann das nicht 500 Gold. Ich möchte wissen, ob auf der anderen Seite auch noch was ist. Da springe ich nochmal zur anderen Seite. Von ganz oben am besten. Okay, hier ist gar nichts. Absolut gar nichts. Hier unten waren wir. Ja, hier waren wir schon unten. Können wir weitergehen ups The fuck hier noch ein paar Easy Claps. wow das ist eine menge wir one shoten erstmal einen von denen hier oh, wir müssen gleich einmal spitfire können wir auch wieder bieten müssen. Ich glaube, blowbeaten und Spitfire sollte genug sein, um alles umzubringen. Ja, nicht zu einem. Das kostet aber 60 HP. Also ziemlich teurer, sauber. Aber macht gut Damage. Krass, krasses Ding. I thought licensed, uh, licensed matches would be more strict, diligent. No, you already both of those. Why? Why? Thank you. It wasn't a compliment. <laughs> I took it as one regardless. Hmm. Habe ich was Nico ihr sagen möchte? I if auf jeden Fall nicht. einen anderen Weg finden. Drehen um. Genau, wir können jetzt gleich die AOE-Attacke von Nico aussetzen, die Wasserattacke. Erst machen wir noch mal Wir guck wie viel Schaden das an einen von denen macht. Ich wollte schon das dir. Ich denke schon, dass ich die One-Shotten könnte. Oh, nicht ganz. Doch egal, weil wir jetzt hier die Wasserattacke machen. Die kostet 18 Mana. Wissen. Aber warte mal, die haben wir auch schon mal eingesetzt. Das ist einfach so eine Welle, die jetzt gleich durch den Bildschirm kommt. Ich bin so vergesslich, Alter. Ähm. Ja, hol die mal um. Die andere sollte stark genug sein, um den Würfel umzuhauen. Perfekt. Keine Level-Ups. Ich wird mit einem Level-Up gerechnet. Oh wow, das kann da unten durch. Das einfach man kommt da durch. Man oh, kommt hier hoch. Hier oben ist aber nichts. Etwas noch kämpfen. Na nee. ja. So. Die Icinger soll ich mir one -shotten. Was? Oh nein, wenn ich das gewusst hätte, ja gut, dann machen wir halt mal die Wasserattacke. Wasser gegen Eis war nicht sehr effektiv, aber die sind alles ziemlich low. was sollte ausreichen. Ich hätte einfach vom Viola, äh, müssen müssen sollen. Okay, die kriegen jetzt eh ein Level ab. Also ihr Mana wieder. Okay, Blizzard Ring. Ich glaube, das ist eine Eisattacke. Und das klingt auch wie so ein AOE-Angriff. Ups. Okay, so wird das nichts. Also. Mana Potions. Da oben ist die andere Hälfte von dem Ding. von den Notenblock. Also nicht lernen. So. Ich glaube, wir brauchen keinen spezial Oh, warte, oh, fuck. komm zurück? Warte, ich versuche mal so fliehen. heute die Attacke von Ding austesten. Äh, von Momo. Pizza brings das also ist auf jeden Fall Eis. Ähm, ja, yep, ein eis gegen alle Gegner und die Chance, die zu paralysieren. Sehr stark. Die Hälfte konnten wir damit umbringen. Die andere Hälfte töten wir mit Spitfire. Ist das Spitfire oder Splitfire? Vergleich so sicher. Beides macht irgendwie Sinn, weil in der Animation spuckt sich ja Feuer aus. <lacht> ich muss gleich mal genau darauf achten. Und schauen. Ah, Spitfire. Das heißt nicht Split, sondern Split. das Feuer quasi. Blaubi das Feuer. Das ist doch ein die dann sollten alle tot sein. Jawoll. Was? Die leben? Okay. Wollen wir einfach mal full Mana raus. <lacht> die sollten eh demnächst ein Level abbekommen. No, Biggie. Ja, da sind schon Level ups. Und das Viola. Der Dogo-Frendo. Der Keto-Frendo. Was? Ich gerade fast ins Wasser gesprungen, aus Gründen die ich nicht kenne. Ich hätte einfach reingejumpt. Okay. Ähm... Ich würde sagen, wir machen wieder den AOE-Gesamtpaket. Jetzt feiern wir auf jeden Fall zwei, äh, vier von den Töten. Und sogar alle, holy shit. Was stark. Oh wow. Easy. Oh, that's the uh, patrons we found it. Oh, thanks the patrons. I mean... I know we find another one. <laughs> Whoever destroyed the first slate must have missed this one. They didn't take the time to look around. Something on your mind? Pretty much all the time. Yes, well, shall we head back? Do you all remember how it went? You know it. It is of me, Alright. 1, 2, 3 and... Oh, if I just lost the one. Hmm. Nicht oh man, jedes Mal durch die wilde Taste. Äh, X und runter. Der Wasserfall-Walzer. Gold kann water Wasserfälle spalten. Oh sorry I it. sorry Leute. Worried? Really? Whoever did this tried to uh, stop us from going to the castle. They mentioned that he has a son we, we've met before. I don't remember meeting a deed and uh, dear other than him. I don't think he meant meant some little really. Let's just go, we have to get to the castle Cordia, either way, right behind you.